Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bin ich wieder am Backen, Das sieht man auch an meinen Wangen <lacht> schon wieder rot. Ich möchte heute gerne mit euch mit einem sehr tollen Rezept äh, teilen. Und das ist dieses Rezept aus meiner Heimat, aus Kasachstan. Das erinnert mich an meine Kindheit, wie wir als kleine Kinder immer das äh, gerne gegessen und das habe ich eigentlich erst mal probiert in einer kasachischen Familie, wenn ich nach der Schule zu meiner Freundin rübergelaufen. Ihre Mama hat das immer gebacken. Die waren immer so quadratisch. Und wann ich dahin gekommen die waren immer da. Das ist ein Nationalgebeck, kann man sagen, von den Kasachen. Und da steht an jedem Feiern, an jeder Gelegenheit, steht ein großer Schuss von diesen Bauchsacken. Ich kann mich erinnern, noch ganz, ganz früher, die haben das ähm, nur mit Wasser an, angerührt, Teig. Dann später wurde es mal, dann Rezepte immer verbessert, wurde mit Milch reingemacht, manche haben dann ein bisschen mal vielleicht Joghurt reingemacht oder mal einen Löffel Sahne oder sowas. hier. Und wurde natürlich das Rezept ein bisschen moderner. Aber schmeckt er sehr gut. Wenn ihr sowas macht und zum Beispiel jetzt nehmt ihr sowas in den Garten, dann wird ihr sehen, eure Kinder werden nur zu Schüsse laufen und immer was sich schnappen, noch immer schnappen, dann haben die keine Hunger mehr. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie habe ich diese kleine süße Dinge gebacken. Habt. Die sind total luftig und schmecken wunderbar. Mir läuft <lacht> schon das Wasser im Mund zusammen, weil ich möchte es gerne reinbeißen. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Video anschauen. Diese Baustagen werden aus Hefeteig gemacht und es gibt eigentlich sehr viele Varianten. Ganz früher wurde es nur mit Wasser gemacht und das kann ich mich erinnern, wo ich noch ganz kleine Kind war und zu unserer Nachbar auf der Straße mit ihren Mädchen gespielt und zu die gelaufen. Ihre Mutter hat immer nur mit Wasser angemischt. Später, wo schon ich selber Kinder hatte, da hatten wir ein bisschen das Umeldern und die auch, die Kasachen haben auch dann mehr mit Milch gemacht. Den, Hefeteig Und jetzt werden wir auch so ein bisschen auf modernere Art dieses ähm, Gericht zubereiten. Ich habe jetzt mir abgewogen hier 300 äh, ml Milch und warm gemacht. Wie ihr wisst, mit Hefe muss man immer Flüssigkeit warm sein. Für diese 300 ml reicht ein Esslöffel so trockenen die ganze Packung äh, trocken Hefe. Wenn ihr arbeitet mit frische Hefe, kann man auch nehmen. Dann äh, müsst ihr, wie viel könnt ihr dann nehmen? So vielleicht 7 bis 10 Gramm. Geben wir Zucker. Ich nehme nur zwei Esslöffel Zucker. Wenn ihr äh, süß möchtet äh, machen, kann man auch mehr Zucker machen. Äh, aber die werden beim Braten werden ziemlich dann dunkel dort ist das Süßstoff. Oder dann lieber, wenn die fertig gebacken sind, dann einfach mit so einem Zuckerhuss äh, machen und die einfach drüber begießen. So ein kleiner Teelöffel Salz. Und wir können gleich den Teig zubereiten. Wir müssen nicht lange warten. Vorteig machen. Wir können gleich schon durchgesiebte Mehl reingeben. Und ich werde euch genau sagen, wie viel Mehl ich habe genommen. Es muss mal immer so plus minus mal schauen, weil der Teig soll fast so klebrig sein. Ziemlich weicher Teig, dass die Bauchsäcke dann ähm, richtig schön locker und fluffig sind. Wenn wir zu feste Teig machen, dann wird die ein bisschen rummig. So, ist noch von 500 Gramm noch ein bisschen übrig geblieben und lasse ich und nehme erstmal meine Hand. Weil mit der Hand spüren wir dann, wie unser Teig ist. Und hier habe ich zwei Esslöffel Öl. Die kann man auch gleich in den Teig reinmachen oder jetzt beim kneten. So, kneten wir richtig schön durch. So könnt ihr sehen, jetzt ist so ein richtig schöner weicher Teig, kein fester Teig. Jetzt kann man immer ein bisschen Hände in die Mehl reinmachen. Aber nicht zu viel Mehl in den Teig reinkneten. So, jetzt brauchen wir einfach den gehen lassen. Oder Tuch oder Deckel und in die warme Stelle, so ungefähr eine Stunde oder mal eineinhalb Stunde. Ihr werdet sehen, er soll vergrößern. Und ich würde euch raten, wenigstens einmal runterdrücken und nochmal gehen lassen. So, unser Teigstand. Eine Stunde 30 Minuten. Nach 30 Minuten habe ich ihn einmal runtergedrückt haben und dann noch eine Stunde stehen gelassen. Und jetzt ist insgesamt war eineinhalb Stunde. Jetzt können wir damit arbeiten. Wir werden jetzt reichlich Milch draufpacken. Das Hand in Öl. Oder kann man einfach nur mit Öl arbeiten. Holen den Teig raus. Wie schön sieht der aus? Richtig schön, weich und flüffig. können wir oder mit der Hand ziehen auseinander und auch kann man ausrollen, richtig gut mit Mehl bestäuben, oder wie ich schon gesagt habe, oder kann man nur mit dem Öl arbeiten, wenn er so klebrig ist. Rollen ziemlich dünn aus, so ungefähr 5 mm. Der Teig kriegt schon jetzt nach nach Brot. Früher haben die zum Beispiel ausgerollt und so eine Streifen geschnitten und diese Streifen in so eine kleinere Stückchen. So ungefähr. Ich habe mir jetzt hier Tuch draufgelegt, dass die nicht an den Tischdecke kleben. Kann man ein bisschen mit Mehl bestäuben. So waren die Originalbauersacken. Jetzt heutzutage macht man alles so schick, wie sagt man, Auge ist mit und drückt das oder mit dem Schnapsglas oder ich habe so ein Set von den Kreisen und ich glaube ich nehme ein mittlerer und ein kleiner. Alles kleiner, alles sehen die süße und hübsche aus. Und deswegen werde ich jetzt ausdrucken kleine Kreise. Weil wenn die gebraten werden, die werden noch aufgehen. Und ich glaube, das wird wirklich die passende Größe. Diese fast wie so ein Schnapsgläschen. So, nehmen wir den jetzt ab. Den restlichen Teil hole ich mit dem Öl. Einfach nur ganz bisschen. Dann wird der Nudelnholz auch fertig und dann klebt es nicht mehr. Weil wir haben schon mal Mehl da drauf gemacht haben. Und wenn man das zweite Mal ausrollt und gibt noch mehr Mehl dazu, dann wird es zu viel Mehl im Teig. Dann stoppen wir unseren Teig mit dem Mehl. Dann werden die nicht so äh, flüssig. Deswegen besser dann Öl nehmen. Kann man gleich von vornherein rein Öl nehmen, wie ich schon gesagt habe. So und dieses bisschen werde ich einfach so schneiden wie früher. Dann müssen wir nicht nochmal den rollen. Und als kleine sind die als Wirklich niedlicher dann sind die im fertigen Zustand, wenn die ausgebacken sind. Jetzt kann man auch Pizzamesser nehmen und schneiden. So, ich habe jetzt ein Töpfchen genommen und ziemlich kleinere Töpfchen, das nicht so viel Öl, Öl äh, zu verbrauchen. Es äh, wird sehr schnell gebraten und deswegen reicht das auch äh, mit den kleinen. Wenn ihr Fritteuse habt, könnt ihr natürlich auch in Fritteuse es machen. Das Öl muss jetzt richtig heiß werden. So, wir können schon testen und ein reinmachen. Dann werden wir sehen, ja, wir schon, dann werden wir die reinlegen. Könnt ihr sehen, wie werden die, wie kleine Kugeln, die werden richtig innen drinnen so luftig. Ich stelle meine Hitze jetzt auf mittlere Stufe, dass die nicht zu schnell verbrennen und als mehr Zucker reinmacht, alles dunkler werden sie. Ich habe mir jetzt auch schon Schüssel vorbereitet, hier ein äh, Küchenpapier draufgelegt Tuch. und da kommt ihr dann rein. Seht ihr, wie schnell das geht. Dann kommt schon die nächste rein. So, erstmal backe ich die jetzt alle fertig und dann sehen wir uns wieder. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Leckere Barossacken haben wir gebacken. haben Und schauen Sie mal. Wie, wie leicht sind die? Wie in so eine kleine <lacht> Luftkugel. Und wenn ich euch jetzt hier aufreiße, dann könnt ihr selber feststellen, die sind einfach luft, luftig. Außen knusprig, innen weich, richtig lecker. Ich kenne von meiner Kindheit so eine quadratische. Genau so genauso wie den. So. Schmecken die wunderbar. Heute treffen Sie sich bei mir in der Küche hier zwei Nationalitäten. Das ist ukrainische Borsche und kasachische Borsche. Und glaubt mir, die können sich so gut vertragen. Das schmeckt so gut zu den Borsch jetzt diese Borsche, weil die sind nicht süß. Wenn ihr eine süße Variante möchtet, gerne haben, dann kann ich euch vorschlagen, einfach Zuckersirup kochen, richtig schön dickflüssig. Das machen die Tataren. Die, die backen diese kleinen Bauchsacken und dann begießen die das mit dem Zuckersirup und werden dann auf dem Teller wie ein Berg gestapelt, so also wie ein Spitzberg. Weil dann von dem Zuckersirup werden die so kleben. Oder kann man die mit Zucker bestreuen, wenn einer gerne mag. Ich persönlich ähm, mag diese unsüße Variante, weil es erinnert an meine Kindheit, wie wir als Kinder volle Hände genommen und rausgelaufen und irgendwo gespielt und wenn wir wieder Hunde wie immer ins Haus reingelaufen und wieder was geschnappt. Genau heute meine Tochter auch so gemacht. Ich backe und sie schnappt immer wieder mir was weg. Und äh, wirklich ist es sehr sehr lecker. Und Zubereitung eigentlich wirklich ziemlich schnell. Der Hefeteig stellen und bis das die Hefeteig geht, kann man zum Beispiel, ich habe meine Suppe gekocht und dann die beiden Sachen sind dann zusammen fertig. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Über eure Kommentare vielen, vielen lieben Dank. Da freue ich mich immer. Und ich lese, glaubt mir, jede, jede Kommentar. Vielleicht antworte ich nicht äh, auf jeden, weil es wird immer mehr und mehr. Und für eure Daumen hoch, vielen lieben Dank. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt oder weiterempfehlt, dann bin ich euch wirklich dankbar. Ich wünsche euch viel Spaß, genießt das schönes Wetter jetzt momentan draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.